Jo Leute, was geht? Hier ist wieder der EMPIIIO, der Boss hier vom Boss Channel. aber wo meine Freunde? Und heute haben wir ein kleines Live-Kommentary hier wieder am Start, hier Black Ops 2, dies, das ihr wisst. Aber meine Freunde, ja, aber heute gibt es auch eine erfreudige Nachricht für euch alle. Und zwar fühle ich mich jetzt so ein bisschen bereit wieder, also wieder hier quasi Boss versus Random weiterzumachen. Und zwar suche ich auch quasi in diesem Video, beziehungsweise unter diesem Video, so, den ein oder anderen Gegner, meine Freunde, weil, ja, ich habe ja keinen Plan, gegen wen soll ich spielen. Und deswegen möchte ich ja quasi, dass ihr unter diesem Video euren Gamertag schreibt auf Xbox. Ähm, wird auch vielleicht bald auf PS3 fortgesetzt, mal gucken. Also, wenn ihr auf jeden Fall jetzt erstmal eine Xbox besitzt und ein Gamertag hier und Black Ops 2 das Spiel und ihr Bock habt gegen mich zu spielen, schreibt es in die Kommentare, schreibt, ja, hey Boss, ich möchte nicht spielen, hier mein Gamertag, dies, das... Und ja, mit ein bisschen Glück schreibe ich euch dann an und ja, dann könnt ihr quasi gegen mich spielen auf meinem Kanal und ja, könnt ihr auch quasi, wenn ihr Mike habt bei der Xbox wenn ich so euch anhört wie der größte Lab jawohl, ihr könnt so oder so mit kommentieren also könnt ihr noch dabei was sagen, dies, das also ich würde mal sagen ist an sich ein ganz cooles Format und wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt euren Gamertag in die Kommentare und ja, mit ein bisschen Glück wie gesagt, seid ihr dann dabei und könnt ihr euch dann auf jeden Fall freuen und ja am besten aber schreibt es wirklich nur, wenn ihr jetzt nicht wirklich so allzu schlecht seid, ja, weil müsst ihr auch spannende Matches sein, müsst ihr auch ein bisschen so an meine Abonnenten denken, Freunde, also an euch selber quasi, dass da auch ein bisschen, ja, spannungsgeladene Duelle dabei sind, aber ich denke mal, so meine Zuschauer werden schon an sich gute Spieler sein, deswegen passt es schon und könnt ihr euch dann auf jeden Fall bewerben, da, also was heißt bewerben, einfach schon unterschreibt und dann passt es schon, meine Freunde, und wie gesagt, ihr seht ja auch schon jetzt meinen Stand. Also ich bin jetzt wirklich wieder ein bisschen mehr on fire, ja. Habe auch gestern gespielt, heute gespielt. Also läuft an sich wieder. Obwohl es ja in letzter Zeit wirklich Hammer heiß ist, ja. Also es wirklich Hammer hart, wie heiß es ist. Aber trotzdem muss man ja so ein bisschen zocken, meine Freunde. Und ja, deswegen mache ich das auch. Jetzt sind hier ein bisschen wenige Gegner auch am Stissel. Dann werfen wir mal das hier, zack. Aber man sieht schon, ich bin ein bisschen mehr in der Materie wieder drin. Also, ich weiß nicht, ob man den sieht, aber ich denke mal schon. Und ja, zack. Zack, zack. NS. Zack. Mal gucken, ob wir sogar Nuklear rausballern. Wäre natürlich über King Shit. Also, so krass ist jetzt Nuklear nicht, weiß ich. Aber für mich ist es an sich schon, ja, nicht ähm, schlecht, sag ich mal. Okay, den treffen wir irgendwie nicht. Zack, NS. So, 14 zu 0 steht jetzt hier. Und ja, wie gesagt, bosses Randy kommt dann, ich weiß nicht, ob. Also ich nehme das hier gerade am Samstag auf, den 24. Mai und das Video lade ich dann auch gleich noch hoch. Und ja, wenn ihr dann quasi euren Gamertag in die Kommentare schreibt, guckt mal, was der auch schreibt ähm, kann sein, dass ich euch dann halt morgen schon direkt anschreibe. Also ich schreibe euch dann auf der Xbox an, GamerTag, den schreibe ich an, schreibe so, hey. Jetzt ähm, hier Randy vs. Boss Und ja, wenn ihr dann zurückschreibt, seid ihr quasi dabei Und ja, dann kommt die erste Folge Boss vs. Random Wahrscheinlich auch direkt morgen, meine Freunde Ja, also freut euch da drauf Und ich weiß nicht, wie oft das Format dann kommt Das soll ja auch nicht zu oft kommen So soll ja auch ein bisschen was special bleiben Aber ich sag mal so, das kommt jetzt nicht nur alle zwei Wochen mal Oder so, das kommt schon relativ oft, sag ich Und da könnt ihr euch wirklich drauf freuen Weil, ja, ist halt ein krasses Format, sage ich mal und könnt ihr euch wirklich freuen. Jetzt werde ich hier blockiert. Okay. Okay. Jo, holen wir uns den hier. Zack. Zack. Also ich würde sagen, läuft gerade wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil es jetzt hier auch gerade meine erste Runde. Ründchen. Okay, der Typ will es wahrscheinlich killen. Sehe ich schon kommen, meine Freunde. Ja, okay, doch nicht. Zack, weil er wir den nächsten Orbit raus. So, wen holen wir uns? Da kommt einer. Obwohl, da kommen ein bisschen viele. Aber ich sag mal so, die packen wir schon. Da ist wieder der Hänger mit seinem Schild. Okay, den Hitmark haben wir nur. Aber kein Ding. Ich sehe ihn ja, meine Freunde. Deswegen ist jetzt nicht so das ähm, Problem für uns. Macht hier einer auf James Bond 007. Aber ja, ist also quasi 000. Ja, quasi null gefährlich. Und jetzt hat hier so ein Hänger aus meinem Team, so ein Dingens hier, so ein Flugzeug, meine Freunde, ja, aber lassen wir uns mal nicht beirren. Obwohl ist ja schon ziemlich billig, dass er sowas hat, quasi weil ich ihn hier supporte, kann man quasi sagen, mit meinen Orbits. Aber was soll man machen, ich kann ja nichts machen hier, dass meine Team solche Scheiße mitnehmen, zack, den holen wir uns noch. Und ja, Boss versus Random möchte ich jetzt nochmal sagen. Wer das nicht kennt, schaut euch das wirklich mal auf meinem Kanal an. Sind halt ein bisschen ältere Videos, sag ich mal. Da war noch nicht so HD-Mikrofonqualität am Start. Aber ich sag mal so, die Videos, die sind wirklich, ja, exzellent. Ja, da gibt's ja bosshaftes Gütesiegel von mir. Jetzt wäre ich wegen diesem Move hier fast gestorben. Ja, also heißt schon was. Bosshaftes Gütesiegel. Hier habe ich jetzt auch die Nuklear rausgeballert. Mal gucken, was für eine Gunstreak wir hier schaffen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt direkt. Ah, nicht direkt. Indirekt, meine Freunde. Ballern mich nochmal alles raus, weil die Runde gleich zu Ende ist. Schade, chapeau. Kann man nichts machen. 33 zu 0. Kann man auf jeden Fall lassen. Live. Und euer EMP-Doppel-I oder Boss ist auch noch Bitches. No homo score.